Gut, also ähm, noch mal kurz Theorie, aber dieser Teil ist eigentlich ähm, gedacht, dass, dass äh, das aufzeigen soll, dass alles, was, was äh, wir bisher diskutiert haben, eigentlich gar nicht so kompliziert ist und insbesondere, dass das eigentlich sehr kompatibel ist mit so den, den gängigen Konzepten in, in der Prüfungsdidaktik. Ähm, Vielleicht noch mal eben, es geht um, um diesen Gedanken, um, um diesen Perspektivenwechsel. Ähm, quasi von in der Prüfung versuchen wir herauszufinden, was da im Kopf ist, Hinzu, eigentlich möchten wir in der Prüfung schauen, ähm, zu, zu was ist ein Akteurnetzwerk und, und natürlich mit äh, den Kandidaten, die, die da drin quasi in der Mitte sitzen. Ähm, zu was ist das fähig? Oder um, umgekehrt gesagt, wenn, wenn ich ähm, Kandidat bin, zu was bin ich fähig in unterschiedlichen fachlichen Akteur-Metzwerken? Ähm, ich finde, dass, das ist wunderbar äh, kompatibel mit, mit dem Gedanken des Constructive Alignment. Äh, vielleicht muss man hier das Constructive etwas in den Hintergrund ähm, treten lassen. Ich persönlich mache das ohnehin, weil ich, ich finde, der Alignment-Gedanke, also das eben Lernziel, Lernaktivität und Prüfungsaufgabe, dass die sich alle aufeinander beziehen, aber insbesondere auf eine, die eigentliche Kompetenz oder um, um die es gehen sollte, ich kann das auch anders nennen wie Kompetenz, ich finde, dieser Gedanke verhält immer auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich, ich habe eigentlich nicht so ein konstruktivistisches Verständnis von, von Lernen, weil das ist ja, was das Constructive Teil meint. Ähm, und hier eigentlich die spannende Implikation zum, zum Alignment ist, wenn wir jetzt wieder das Konzept der akte nehmen, ist eben, das, dass das bedeutet, dass wir eben das Alignment hinsichtlich des akte herstellen sollten. Also, oder wir, wir schauen ja, was ist denn das Aktienetzwerk in der fachlichen Praxis? Ähm, und dann müssen wir uns überlegen, ja, was sind jetzt da? Weil sowohl im, im Unterricht, wie auch in der Prüfung, wir können das nie in der vollen Komplexität abbilden, also müssen wir uns überlegen, welches sind da wirklich die, die matschentscheidenden Schnittstellen in, im Netzwerk? Und die sollten wir dann eben übersetzen in die Lernaktivitäten, aber eben auch in die Prüfung. Dann ähm, authentisches Prüfen, das ist eben ähm, dieses Schlagwort, ähm, passt auch super äh, zusammen. Da, da kann man jetzt eben sagen, quasi dieser Akte-Netzwerk-Gedanke bedeutet, dass wir eben, wenn wir authentisch prüfen möchten, die Authentizität wichtig ist, hinsichtlich der Realisierung des Aktiernetzwerks. Also wieder das Beispiel, wenn, wenn ich quasi den Medizinstudierenden eine authentische Aufgabe gebe, aber als Text, oder ähm, Frau Müller kommt ähm, mit diesen Symptomen ins Spital, die Sonne scheint, bla bla bla, das ist ja authentisch, aber im der netzwerk ist das überhaupt nicht authentisch. Es ist eine völlig andere Situation, ob ich hier den Text lese und dann eine Antwort verfasse oder ob ich, wie, wie zum Beispiel eben in den osci prüfungen wirklich einen Mensch vor mir habe, mit, mit dem ich interagieren muss. Ähm, genau, ähm, ja, ich denke da die, die Illustration ist <lacht> erklärt. Ähm, dann... Der Kompetenzbegriff, der wird ja häufig dem Wissensbegriff gegenübergestellt und ich möchte jetzt gar nicht zu lang darauf eingehen, aber hier kann man eigentlich auch sagen, das Wissenskonzept ist jetzt aus Sicht der Kompetenzorientierung kann man ja als ein, in einen Teilbereich eigentlich von, von Kompetenzen also wenn ich nichts weiß, dann bin ich auch in nichts kompetent ähm, begreifen. Und hier kann man jetzt auch eine gewisse ähm, Assoziation herstellen, dass eben kompetenzorientiertes Prüfen eigentlich eben ressourcenvermitteltes Prüfen impliziert. Also in, anders formuliert. Insofern diese, ganzen, diese ganze Grundlagenforschung zu Embodiment, zu situierter Kognition, Extended Cognition, zu Aktea-Netzwerken und, und, und. Also in, insofern diese Forschung, und zwar so, sowohl die theoretischen Arbeiten wie auch die empirischen, und, und das ist inzwischen bereits ein, ein, eine Riesenmenge an Forschung, nicht völliger Unsinn sind, impliziert eigentlich eine Kompetenzorientierung zwingend, dass man eben auch Ressourcen vermittelt. Prüfen muss. Nicht nur, ähm, weil, ähm, und, und das hatten wir gesehen eben bei den Werkzeugvermittelten Sachen, mit dem Beispiel zum Beispiel auch von Doppeltransfer, dieses Internalisierte existiert ja dennoch ähm, und es kann eben auch ähm, wichtig sein, dass wir auch das miterheben können. Dann kurz Validität. Und hier, hier möchte ich doch noch kurz zu den rechtlichen Fragen ähm, zurückkommen. Ähm, ich, ich denke, wichtig, ähm, wir haben ja oder die, die drei klassischen Güterkriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität. Und die stehen zueinander in der Beziehung, dass eben Objektivität eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung ist für Reliabilität. Und Reliabilität ist notwendig, aber nicht hinreichend für Validität. Und das wurde sehr lange fälschlicherweise so interpretiert, dass man eben zunächst Objektivität sicherstellen muss, dann Reliabilität und dann Validität. Und das ist komplett falsch. Also das ist wie dann der, der Mann, der im Dunkeln den Schlüssel sucht, den er im Busch äh, verloren hat, diesen aber auf dem Gehsteig im, im Lichte der Laterne sucht, weil dort eben Licht ist und im Gebüsch ist es dunkel. Ähm, was wir tun müssen, ist, wir müssen uns zunächst überlegen, ja, was ist denn eine valide Prüfung? Und dann können wir überlegen, gut, wie kann ich jetzt die, diese valide Prüfung so reliabel und so objektiv wie möglich gestalten? Und die, die Validität meint ja, messen wir tatsächlich das, was wir zu messen beanspruchen? Und wenn wir das wirklich tun, dann sind damit eigentlich auch Dinge wie Fairness, oder eben wie, wie, wie die rechtlichen Randbedingungen, die ich sicherstellen muss, grundsätzlich mal gewährleistet. Im Detail mag das noch abweichen, aber ein Fokus auf die Validität ähm, stellt eigentlich immer auch im Grundsatz äh, Dinge wie Fairness und so weiter sicher. Und hier wiederum kann man sagen, ähm, Validität bedingt eben auch... Dass das valide ist, da jetzt wieder der, der Gedanke mit dem Alignment, ähm, neben anderen Dingen hinsichtlich der authentischen oder der, der validen Realisierung von Aktienetzwerken. Und dann die Lerndienlichkeit. Ähm, ich, ich denke, ich hatte das schon, ähm, ich, ich habe das schon mehrfach erwähnt. Ähm, ein... ein Meiner Meinung nach mindestens so wichtiger Benefit eben von, von ressourcenvermittelten Prüfungen ist neben der Validität oder mit der Validität die Tatsache, dass wir sehr häufig eben auch positive Effekte sehen, darauf, wie die Studierenden sich auf die Prüfung vorbereiten, aber bisweilen auch bis zurück in wie dann äh, nach einigen Semestern auch die Dozierenden den Unterricht und die Lehre gestalten. Jetzt kommt noch ähm, der, der dritte Praxisteil und hier ähm, ist, ist das meiste Effektiv sind, sind Ideen und, und Weiterentwicklungen ähm, der Konzepte, die wir gesehen haben, ähm, auch wie wir ähm, in die Zukunft ähm, schreiten könnten. Von mir mal wieder die Vorabbemerkung. Ähm, auch das steht im DECOMP-ETU drin, dass das Aufgabe der Lehrenden der Zukunft ist, dass sie äh, studieren, äh, dass sie Aktivitäten integrieren, in denen Lernende effektiv und verantwortungslos digitale Medien für die Kommunikation, Kooperation und politische Partizipation nutzen. Ich glaube, das ähm, ist vielleicht, ich habe das Gefühl, hier sind jetzt nicht so viele Hochschulleitungen anwesend. Ähm, es ist aber natürlich vielleicht ein ganz gutes Argument, zu sagen, dass es politisch im Grunde schon da drinne steht. Und wenn das ähm, geprüft werden muss, was gelernt wird, weil das Prüfen, das Lernen einfach so stark anleitet, dann bedeutet das im Grunde eigentlich auch, dass, dass das ähm, Kollaboration, digitale Kommunikation und Zusammenarbeit ebenfalls ähm, Teil von Prüfungen sein muss. Aber damit vielleicht genug und jetzt wieder zu dir mit den innovativen Ideen, wie das sein könnte. Genau, wir haben das schon verschiedentlich angesprochen und auch in, in den Fragen und Worten und von Ihnen ist es ja aufgetaucht, eben ähm, die sozialen Aspekte, die, die, die, die Mathematiker, die was zusammen besprechen und so weiter, ähm, die eben auch Teil, ein, ein sehr wichtiger Teil fachlicher Praxis sind. Und hier ist ganz spannend, hier kann man, weil es, es geht ja um, um digitale Prüfungen und auch so ein bisschen um, um ein Zukunftsthema. Und hier kann man eigentlich auch sagen, ja, aber das war schon immer so. Und, und ich denke, das stimmt und, und das geht so weit, dass, dass man sagen kann, die Tatsache, ähm, dass Menschen eben zur zu Kooperation fähig sind, ist ja überhaupt erst eine der wichtigen Grundlagen, ähm, wieso wir überhaupt Kultur entwickelt haben, wieso wir Technologie entwickelt haben und, und da sind, wo wir heute sind. Also einerseits ist das nichts Neues. Andererseits ist gerade die digitale Technologie, ähm, hat eben auch fundamental verändert, wie wir zusammenarbeiten und auch, Quasi wie komplex die, die Akteurnetzwerke sein können, in welchen wir agieren. Also, da, da geht es jetzt um, um ein Team, um eine Organisation bis hin zu einer Gesellschaft. Und meine, wenn wir an, an Themen denken wie Social Media und Filterbubbles, dann sieht man auch, da gibt es irgendwie neue, schnelle Rückkopplungen, die es zuvor nicht gab in, in diesen Akteurnetzwerken, die uns auch Probleme bereiten. Also, auch im Sozialen kann man jetzt zum Beispiel mit dem SMR-Modell argumentieren, dass wir hier wirklich vor auch völlig neuen Arten von ähm, sozialer Interaktion stehen. Und hier würde ich auch wieder argumentieren, und, und das ist zunächst mal immer auch im Fachkontext, in der fachlichen Praxis gebunden. Also hier quasi, wenn wir zuvor... Ähm, hier quasi den, den Menschen hatten, der mit der Technologie interagiert, geht es jetzt hier darum, wie Menschen miteinander interagieren. Und die Schwierigkeit ist nun, in einer Prüfung, in einer Klausur, macht es ja keinen Sinn, wenn ich diese Einheit quasi bewerte. Weil am, am Ende erhalte ich mein, mein Diplom als Einzelmensch und nicht als Zweiergruppe. Und, ähm, und da ist effektiv die Frage ja, wie können wir das zusammenbringen, dass, dass wir eigentlich hier das Gesamtnetz, und da können auch N oder Personen drin sein, äh, analysieren müssen. Ähm, und da ist wieder der Gedanke, das Ganze ist mehr wie die Summe der Teile. Also wir, wir können das nicht auseinanderbrechen, ohne das Ganze zu verlieren. Und gleichzeitig eben dennoch ähm, individuelle Leistungen, Kompetenzen, was auch immer, zu bewerten. Genau, hier einfach wieder für den Kontext, also auch an der ETH stehen wir hier noch am Anfang. Wir sind jetzt am Punkt, wo, wo wir aber auch Technologien haben, auch ein bisschen begünstigt durch Corona welche uns hier erlauben, nun hoffentlich in den nächsten Semestern wirklich mit den ersten Piloten ähm, in, in die Praxis zu gehen. Äh, wir machen das auch immer so, ähm, wenn wir Neues probieren, machen wir das eigentlich selten direkt in einer scharfen Prüfung, also Prüfung, sondern wir proben das zunächst ähm, in, in Probeprüfungen, Mock-Exams und gehen dann aber eigentlich immer sehr zeitnah dann in, in die echte Prüfung rein. Und, und wie wir das managen, ist, ist, dass wir dann, gerade wenn wir fundamentale Schritte vor uns haben, einfach einen Plan B haben. Was, was ist quasi, wenn es in der Probeprüfung schief gelaufen ist? In der Regel ist dann drei Monate später die scharfe Prüfung, dass wir dann einfach auf quasi die Neuerung verzichten können. Jetzt eine Grundidee ist, ähm, für Exam browser und, und die Entwicklung, die wurde tatsächlich angestoßen noch bevor Corona da war. Safe Exam browser hat seit Neuem auch Remote-Proctoring-Funktionalität. Und das hat damit zu tun, dass das, wenn wir kommerzielle Produkte anschauen, also kommerzielle Lockdown-Browser, dann haben die heute sehr häufig diese Funktionalität. In den USA ist, ist das zum Beispiel ein, ein großes Bedürfnis nach solchen Funktionalitäten, also dass man Distanzprüfungen digital überwachen kann. Und implementiert ist das letztendlich einfach mit Videoconferencing-Funktionalität, zum Beispiel Zoom, wie wir das jetzt nutzen. Und die Idee ist jetzt, dass wir die Videoconferencing-Funktionalität eben nutzen können, um Studierende miteinander zu verbinden in einer Prüfung. Und jetzt kann man sich fragen, ja, wieso möchte man das tun? Man könnte die ja auch einfach zusammensetzen. Und der Vorteil ist, ist eben, ich, ich kann, wenn ich das digital tue, ähm, dann kann ich das sehr schnell machen. Also ich ich, oder ich kann die Studierenden 15 Minuten in dieser Gruppe arbeiten lassen, dann 15 Minuten in der nächsten. Würde ich das ähm, organisieren wollen mit, mit Platzwechseln, dann, dann würde die Prüfung eigentlich nur noch, <lacht> oder die Hälfte der Prüfungszeit wäre Logistik und die Studierenden müssen den neuen Arbeitsplatz finden und so weiter und so fort. Gut, jetzt wie könnte man das umsetzen? Eine Umsetzungsmöglichkeit, und das setzt effektiv nicht zwingend digitale Mittel voraus, das wird zum Beispiel in Australien, soweit ich weiß, bereits recht weit praktiziert, sind Zweiphasen-Prüfungen oder Two-Stage-Exams. Und was da gemacht wird, ist, man, man hat eigentlich eine ganz normale Prüfung, die bearbeite ich individuell. Ich gebe die Prüfung ab und dann werden nach der Prüfung Kleingruppen gebildet. Und dann kann ich in der Kleingruppe die Prüfung noch einmal besprechen und die Kleingruppe gibt dann, ähm, muss sich auf eine Version quasi der, der Antworten für die Prüfung einigen und gibt das ab. Und ähm, dafür kann man dann noch äh, sehr bescheidene punkt ähm, erhalten. Und jetzt die Idee hinter den Zwei-Phasen-Prüfungen ist eben ist nicht, dass man die Validität verbessert. Also da, da geht es nicht um den Gedanken eben, sozial vermittelte Kompetenzen besser erheben zu können, sondern da geht es um die lern nämlich den Testing-Effekt, das heißt, ähm, durch diese Rückbesprechung unmittelbar nach der Prüfung ähm, lernen die Studierenden nochmals enorm viel. Und, und dass man das quasi einfach mitnehmen kann, ähm, um, um quasi die, die tatsächlichen Learning Outcomes einer Veranstaltung nochmals zu verbessern. Jetzt eine... Andere um Umsetzungsidee und, und da geht es jetzt genau um, um das Problem ja, wie quasi nehmen wir Dreiergruppen oder eine Dreiergruppe, die hat eine bestimmte Leistungsfähigkeit und die kann ich endlich ähm, gut ähm, messen, wie quasi die individuelle Leistungsfähigkeit. Aber wie kann ich das auf jetzt die, die einzelnen Studierenden runterbrechen? Und hier können wir ein Gedankenexperiment machen. Nehmen wir an, wir haben 10 Studierende. Und jetzt bilden wir einfach alle möglichen Permutationen von Dreiergruppen der Studierenden und messen dort immer die Gruppenleistung. Und dann rechnen wir für jeden Studierenden die durchschnittliche Gruppenleistung. Und dann haben wir eigentlich eine ziemlich gute Approximation quasi der individualisierten aber sozial vermittelten Kompetenz ähm, der, der Studierenden. Und hier ist jetzt genau die, diese Digitalisierung oder in, von, von Prüfungen kann hier helfen, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir Aufgaben gestalten können, welche ich in Dreiergruppen bearbeiten kann, äh, dass das in 15 Minuten passt, dann kriege ich bereits in zwei Stunden acht solche Gruppen zusammen. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich vielleicht einen kurzen individuellen Teil der Prüfung vorlagere, der automatisiert bewertet werden kann, dann kann ich da sogar noch ein Counterbalancing machen. Und das heißt... Ich habe eine Methode, wo ich quasi den Messfehler, habe ich jetzt eher mehr Glück oder weniger Glück, weil ich mit mehr oder minder kompetenten Studierenden arbeite, ich, ich habe eine Methode, wie ich diesen Messfehler reduzieren kann. Und ähm, Prüfungen und unterliegen immer einem Messfehler, also das heißt, auch da sollte der Benchmark nicht sein, Quasi die, die Fairness, wie stark sind, sind meine ähm, Gegenüber in den Gruppen, das ist perfekt austariert, sondern es sollte einfach vernünftig austariert sein. Wobei, wie gesagt, wir haben das noch nicht gemacht und was die Juristen dazu sagen, keine Ahnung, aber es ist zumindest ein Ansatz, der funktionieren könnte, effektiv sozial vermittelte Kompetenzen im Sinne von also Netzwerken umzusetzen. Also jetzt, äh, äh, im, Beispiel von Herr Weigand, oder könnte man da dann immer die, die Mathematikstudierenden zu zweit Probleme besprechen lassen. Man macht das einmal und ähm, rechnet dann immer die Gruppenleistung aus und mittelt das einfach, um eine, eine Schätzung der individualisierten, sozial vermittelten Kompetenzen zu haben. Genau, ich denke, das kann ich überspringen. Ein anderer Ansatz, und, und da verknüpfe ich jetzt ähm, die informationsvermittelten Kompetenzen mit, mit ähm, also die komplexe Fallstudie, die Idee des Doppeltransfers mit den sozial vermittelten Kompetenzen. Und die Idee da ist ja, beim Doppeltransfer ist der Gedanke, ich, ich kann die, die Tiefe von konzeptionellem Verständnis überprüfen, indem ich schaue, wie schnell können sich ähm, lernende neue, nah verwandte Kompetenzen erarbeiten. Und jetzt, was ich machen kann, ist, ich sage ja, quasi diesen Transfer-In, also dieses Verstehen der neuen Kompetenzen, das kann ich quasi der Prüfung vorlagern. Das heißt, zum Beispiel eine Woche vor der eigentlichen Prüfung gebe ich eine komplexe Fallstudie bekannt und die Studierenden haben nun die Möglichkeit, das vorzubereiten. Das Einzige, was sie noch nicht wissen, ist, welche konkreten Prüfungsaufgaben kommen werden. Und, ähm, und sie können jetzt, wenn sie möchten, können sie das, eben in der Gruppenarbeit, also in, in, in Gruppen vorbereiten. Und das wird, diejenigen, die das tun, das wird ihnen auch Vorteile geben. Wir können das jetzt auch noch mit, mit den ähm, Spickzettelprüfungen kombinieren. Das heißt zum Beispiel, die Studierenden oder E-Portfolio können hier ein, ein Materialportfolio vorbereiten, das sie dann in die Prüfung mitnehmen und die Prüfung findet dann aber individualisiert statt. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein Design, welches völlig kompatibel ist mit der herkömmlichen Prüfungspraxis, wo die Klausur individuell stattfindet. Und wir kriegen quasi das sozialvermittelte mit rein über diese Idee des doppelten Transfers und eben die Idee, dass quasi diese, dieses Lernen im doppelten Transfer eben selbst auch wieder in in sozial vermittelten aktuellen Netzwerken realisiert werden. Das ist noch der Comic zu dem, was ich gesagt hatte. Dann ganz kurz ähm, noch ein Gedanke, wieso es sich eben auch lohnen kann, die, die ressourcenvermittelten Prüfungsaufgaben mit eben quasi Prüfungsaufgaben ohne Ressourcenvermittlung zu kombinieren. Ich habe viel darüber gesprochen, wie komplex das ist und wie zeitintensiv. Und wenn wir uns vorstellen, oder, dass die Lernziele, die decken immer eine gewisse Breite und eine Tiefe ab, dann kriegen wir eben durchaus auch ein Problem, die, die Breite adäquat abbilden zu können. Und ähm, da sind eben eigentlich die, die herkömmlichen Prüfungsaufgaben, die nicht ressourcenvermittelt sind, viel besser geeignet. Also man kann sich wie vorstellen, ähm, herkömmliche, konzeptionell orientierte Aufgaben vielleicht zum Teil auch wirklich nur Faktenwissen abfragen. Ähm, damit kann man die, die Breite ähm, prüfen und dann ganz gezielt eben mit ressourcenvermittelten komplexen Aufgaben schauen. Wie tief können die Studierenden quasi gehen? Ja, ähm, damit danke ich für die Aufmerksamkeit.